und dann gehts auf zum freie energie treffen der nächsten generation ja mal gucken mit wie viel kohle man heute am 23.11.2012 dafür braucht ja 200 euro hatte mir ausgespuckt das sei 400 mark das sei 4000 ostmark für ein wochenende irgendwo hinfahren hm. Hat. Jetzt scheint auch noch mein Auto kaputt zu sein. Vorhin war der Tank voll. Und ich bin erst ein paar, weiß nicht, 150 Kilometer gefahren. Ein Scheiß. Ah, jetzt geht's wieder in volle Speed zu starten. Ja. Ja. Das ist klar. Uh, das riecht schön nach Ozon. <lacht> mm. Und hiervon ist jetzt eine, Power und der Rest ist Trigger. Ach, das ist alles hier unten drin. Ja. Oben sind nur die Generatorspulen und nur unten hast du praktisch diese. Ja. Ach na klar, muss ja nur an eine Stelle. Richtig, also fehlt ja oben drauf auch noch einer, oder? einfach nur sprachlos für was man Bedini alles benutzen kann echt klasse also die Stromaufnahme pendelt nicht mit im Takt, sondern so wie sie gerade lustig ist jetzt bis einer wieder hoch dann wieder runter jetzt ist sie wieder bei null und jetzt kommt sie wieder hoch ja, das, ist jetzt, das Sampermeter ist jetzt im Eingang einfach nur im Eingang da. So. Ja, das soll uns mal einer erklären, das ist nicht Und auch nur mit 12 Volt pumpt ganz schön. Ja, wer aufmerksam zugeguckt hat, wird bemerkt haben, dass ich in Thüringen unterwegs gewesen bin. So viel kann man schon mal sagen. Der Erfinder dieses Gerätes, was heißt Erfinder, was schon vorher da gewesen ist, in eigener Version nachgebaut. Er möchte erstmal anonym bleiben. Ursprünglich hat er eigentlich einen Antrieb für ein Hebepumpensystem gesucht. Da habe ich dann auch das erste Mal davon gehört. Ein gewisser Heinrich Schmid Na, Wo steht's? Hier steht's, ne? Hat er nämlich dieses Büchlein rausgebracht und ja, ganz durchgelesen habe ich mir es so noch nicht, werde ich dann mal machen, aber ähm, das, was ich da bei diesem Thüringe da gesehen habe, hat mich schon etwas zum Nachdenken angeregt. Tja, ich schaue mal, ob ich ein paar Links finde und hause dann mal mit runter. Und wenn man Neues gelernt hat, ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man sich dann an einem harmonischen Ort das alles nochmal ganz in Ruhe durch den Kopf gehen lässt. Ja. Von ja, der Seite hin und so. Ein Haufen, ja. Das passt gerade noch so mit drauf. Gleich ist mein Film alle. die Enten noch mit aufnehmen? Die Enten! Max auch mit. <lacht> oh, die glücklichen Freilandenten. Und Gänse und Puten. Ah, oh, Schön. Schön. Ja weil geht es denen jetzt ein bisschen besser als in Käfighaltung, wa? Na, die waren ja nie in Käfig. Die Ach die waren hier in Käfig Ach so. Die waren immer hier. Ah. Bis Weihnachten.